Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen SwagMuff Video. Was geht, was geht, was geht. Wir spielen heute wieder Minion Masters. Ranked climb to Grandmaster. Wir sind in der Elo Gold 1. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen wollt, damit ihr auch die nächsten Minion Masters Videos sehen könnt und nichts mehr verpasst. Außerdem steigt dadurch euer Zweck, weil ihr dann ein Mitglied der Swag Familie seid. Und jetzt starten wir direkt in den ersten Kampf rein. Let's go. Oh, und der startet hier direkt aggressiv mit zwei... Brücken Scratch. Wir werden hier einfach antworten und uns die wiederholen. Die Scratch können wir einfach ignorieren. Okay, den machen wir mit einem fliegenden Bre weg. Und da ist noch eine Bohneinheit dazu. Das ist sehr gut für uns. Den können wir jetzt ignorieren. Der wird sterben nach dem zweiten Hit. Okay, nach dem dritten Hit. Ich nehme es zurück. Seine Lufteinheiten haben wir auch gut gecountert. Wir platzieren jetzt hier ganz hinten einen Schützen und ein Tank warten ab was er spielt und uns wahrscheinlich hiermit das die Brücke deckt wieder und warten einfach ab jemand hat echt keinen Grund hier noch was dazu zu spielen, einfach warten Das ist eine sehr schwache Antwort auf alles was wir gerade haben von ihm Wir werden also auf der anderen Seite einen kleinen Push starten da wir voll Mana sind Hier können wir sehr gut unsere Pfeile reinsetzen und ja, wir haben das Spiel echt gerade unter Kontrolle. Unser Scharfschütze wird leider sterben. Wir holen uns gleich die Brücken direkt wieder. Wir warten noch kurz. Und los geht's, Brücken einnehmen. Wir haben ihn schon auf halber AP. Hey, what the fuck? Das ist meine reinste Rasur. Wir sind Fulman. Also platzieren wir hier hinten unseren täuschen Spieler quasi. Oh, der wird nicht lange leben. Hier den Tank, ja leider zu so spät, wir können es nicht mehr die Brücke abbrennen. Aber unser Sniper hilft hier auf jeden Fall mit. Tötet ihn, okay gut, wir kriegen die Brücke wieder. Und wir haben weiterhin die Kontrolle über das Spiel, wir warten jetzt kurz, starten hier oben einen Push, damit er oben was antworten muss und er antwortet unten. Damit kann ich leben. Schubsen nicht hier mal weiter, auf die Brücke, damit das Feuer weiter wirkt. Und jetzt ist er gestern, das heißt wir warten hier. Ich hoffe, der, Sch oh, der überlebt das. Nevermind. Aber wir hauen hier halt gut auf ihn rauf. Wir werden hier noch was spielen. Damit nehmen wir die Brücke direkt wieder ein. Das war sogar ein ziemlich gutes Timing. Und wir haben ihn down. Und da sind wir noch in das 2 angekommen. Wir haben endlich unsere Platin erreicht. Ich hoffe, wir können sie auch halten. Das wäre sehr nice, wenn wir es halten können. Nehmt hier direkt die Brücke wieder ein Ihr dürft gerne den Daumen nach oben für diese Leistung natürlich da lassen Darüber würde ich mich sehr freuen Den Kampf hier werden wir gewinnen Es wird zwar ein wenig dauern, aber wir gewinnen den Die da oben ignorieren wir fürs Erste Die sind gerade nicht relevant für mich Die werden durch mein AOE sehr schnell down gehen Wir können aber hier noch einen Sniper hinsetzen oh, Und er setzt auch einen Sniper hin Den werden wir natürlich direkt wegballern oh, Die Karte wird unseren Pusher komplett zerstören dafür können wir jetzt hier ihn direkt wieder zerstören er hat einen Feuerbeifahrt, wenn das sind 4 Ma Mana, sorry nicht 6 wir können ja hier so also gut abwarten wir sind wahrscheinlich ein Mana weiter jetzt. und er hat Fein und Bogen, what the fuck, jetzt hat er gerade alles rausgehauen tötet die bitte, tötet sie, tötet ihn, okay gut so wie die mir da damit, wir werden kurz abwarten Ah, wir werden weiter warten. Und wenn er auf uns schießt, werden wir hier unsere Leute platzieren. Nehmen wir einfach die Brücke ein. Er hat ihn geheilt, das ist mir aber egal eigentlich. So viel relevanten Schaden macht er nämlich nicht. Ich sagen würde, nee, das muss jetzt direkt erledigt werden. Wir setzen hier unseren Sniper hin und vorne Sniper gleich ein Tank. Warten noch. Jetzt der Tank. Dadurch kriegen wir zwei sniper Kills wahrscheinlich. Ja, yep. das war sehr gut. Wir platzieren hier unseren unsichtbaren. Da ich nicht weiß, was er vorhat. Das war sehr gut gerade. Wir können den hier gleich auf jeden Fall ordentlich abfackeln. Und zwar jetzt. Oh, er heilt ihn. Das ist aber auch egal. Der wird trotzdem sterben. Perfekt. Das ist mal komplette Game-Kontrolle. Er hat gerade einen Bogen gesetzt, also können wir unsere Flugeinheiten hier gut loswerden. Und die Flugeinheiten werden das hier komplett countern. Er hat also gerade echt Probleme mit uns klar zu kommen. Aber ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht. Wir werden auf jeden Fall hier gleich kurz warten und jetzt platzieren wir das. In der Hoffnung er spielt irgendwas. Hat er leider nicht getan, er hat ein Feuerball-Ding gespielt. Kann ich auch mit leben, war alles kein Problem für mich. Wir warten. Oh, und er hat selbst ein Sniper gespielt. So, fucken wir mal alles ab, was wir kriegen. Die beiden werden auch sehr viel Damage noch bekommen, wenn sie aber sterben. Die sind gestorben. Wir nehmen die Brücke wieder ein. Und warten ab, was er tut. Er setzt ein Fireball ein, also können wir hier unseren starken, einen sehr starken Push können wir hier einfach mal starten. Und wir behalten unsere feinen Bogen bereit, je nachdem, was er spielt. Er ja, wird was spielen müssen. Ja, wir hauen es einfach mal rauf. Schadet nicht. Und jetzt ordentlich Druck machen. Wir haben ihn tot. Mit diesem Sieg haben wir gerade uns den Platz in der Platinum-Elo wahrscheinlich garantiert. Und was viel wichtiger ist, wir haben es geschafft die hälfte des videos zu erreichen und du bist immer noch dabei und immer auch eingeschaltet dafür bin ich dir super dankbar du weißt es gar nicht der typ hier scheint sehr AOE heavy zu so spielen ich muss meine Pfeile und Bogen hier mal einsetzen um mit dem fliegenden Typen klar zu kommen so unser nächster Schritt wird sein die Brücke einzunehmen oh, aber das, das juckt mich nicht was er gerade gemacht hat wir werden einfach mal unsere Stuntypen benutzen dafür und ja, dadurch, dass ihr das Hälfte des Videos erreicht hat und immer auch dran geblieben seid, bin ich euch sehr dankbar. Ihr dürft es gerne einmal Bananen in den Kommentaren schreiben, dann weiß ich, okay, ihr gehört zu den Leuten, die bis zur Hälfte durchgeguckt haben. Ich hoffe, der da oben wird getötet. Nope. Das ist gerade sehr schlecht. Wobei wir haben den Drachen hier gleich, also es geht. Wir warten jetzt erstmal ab. Spielen hier hinten noch was kurz bevor der darüber läuft, um nochmal einen Schuss auf seine Basis zu ballern. Jetzt reichen wir richtig an. Oh mein Gott, der Healing-Ding kam genau richtig. Jetzt haben wir ein Problem. Ich würde sagen, offiziell, wir haben ein Problem. Jetzt haben wir ein dickes Problem. Holy shit. Der Push ist gerade gefährlich. Lass uns hier mal verteidigen. Sind Sniper verteidigen. Den brauchen wir nämlich noch. Töte ihn. Oh nein, er ist tot. Wir konnten unseren Sniper nicht verteidigen. Wir müssen den fliegenden Typen jetzt endlich mal loswerden. Der ist gerade sehr ärgerlich für uns. Oh Mann ey, das ist gerade eine richtig schlechte Situation alles. Und der dann einen Healer. Wir, wir kommen nicht mit dem Druck klar, oh mein Gott. Der wird uns umbringen. Ja, die Runde ist so gut wie verloren, würde ich einfach mal behaupten. Ja, wir können nichts dagegen tun. Oh mein Gott, das wird schwierig, hier noch irgendwas zu reißen. Wir müssen den jetzt erstmal töten. Wir machen hier den Brückenbrenner, um die da hinten wenigstens loszuwerden. Und oh, wir überleben den Angriff auf jeden Fall nochmal. Gerade so eben noch. Und er spielt hier direkt den nächsten. Wir müssen jetzt echt mal hier ein bisschen XP sammeln. Oh, das hier lief gut, den bringen wir um. Okay, wir haben jetzt wieder etwas Stabilität, nicht viel, aber ein klein wenig. Wir schauen wir, was wir jetzt daraus machen können. Okay, wir werden hier den hier platzieren und sofort hier eine AOE-Angriff. Wir haben leider einen von unseren Bogenschützen verloren, das war ärgerlich. was unsichtbares. Ich hoffe, der wird sterben. Ich sehe den aber nicht lange am Überleben. Oder? Oh, der hat einen Healer da hinten. Okay. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen auf unser Leben. Ich werde sie hier einfach mal Stunttypen platzieren. Und hier Feuer plus Pfeile Ich habe den Healer leider nicht mit meinem Feuer erwischt. Das war eigentlich das Wichtigste für mich. Und fuck, wir haben verloren. Das können wir diesmal echt nicht verteidigen. Diesmal werden wir uns da nicht rausboxen können. Schade, Marmelade, aber denkt dran, schreibt Banane in die Kommentaren. Oh mein Gott, wir hätten das vielleicht doch verteidigen können. Obwohl, ich glaube nicht. Egal. Ich habe das jetzt aufgegeben, passiert manchmal. Wir sehen uns gleich im vierten Game. Und da sind wir in Game 4 angekommen. An dieser Stelle möchte ich euch mal mit ein klein wenig Werbung nerven. Und zwar streame ich auch auf Twitch, und zwar jeden Dienstag, ähm, Freitag und Sonntag, nachmittags. Ihr dürft also gerne, wenn ihr wollt, da einfach mal reinschauen. Ich warte jetzt kurz und dann platziere hier hinten einfach den Unsichtbaren. Damit ich nicht Mana overcharge. Jetzt den hier, um meinen Fliegenden zu beschützen. Jetzt müssen wir einfach mal abwarten, was er macht, um sich dagegen zu verteidigen. Er benutzt eine Kanone, das ist okay. Das werden wir alles kaputt machen. Die Kanonen können wir einfach ignorieren. Wir werden hier hinten einen Tank platzieren, die sich dann hier mit der Side begegnen werden. Wir warten kurz. Und dann hier noch einen Sniper und die beiden Kleinen dazu, um den hier zügig zu erledigen. Wir setzen hier mal die Pfeile ein. hoffe der kriegt noch einen Schuss raus. Oh, der wurde geschildert, ist aber alles okay eigentlich, ist jetzt noch nichts wo ich sagen, würde, oh shit, wir haben ein Riesenproblem. hier was gegen die Luft, aber gut, das haben wir jetzt alles ordentlich abgewehrt, dann nehmen wir mal hier schnell in den Mana Prophet, bevor der Mana generiert, und wir haben wieder beide Brücken unter Kontrolle, das wird einfach sterben, das ist sehr gut für uns, da hat er gerade sehr viel Mana für verschwendet, die er nicht wiederbekommen wird. Wir schauen hier hinten langsam ein Push, damit er sieht, okay, er muss hier gleich was antworten. Oh, das ist quasi das Beste, was er kriegen konnte. Der Sniper wird sich um den hier hoffentlich kümmern. Na, noch ein Schuss. Never mind, aber es ist egal. Wir nehmen die Burke gleich einfach wieder ein hier mit. Und warten ah oh, wir können eigentlich schon einfach hier unsere Karten ausballern. Dann haben wir ihn. Schöne Runde für uns. Wir sind in Spiel 5 angekommen, das ist sehr gut. Ich glaube der Gegner hat gerade Good Luck der geschrieben, also geben wir ihn auch mal ein Good Luck der Ich bin mir nicht sicher, ob ich das unten in der Ecke gesehen habe oder nicht. Wie auch immer. Unwichtig. Mal sehen, womit er startet. das scheint den Mana aufzubewahren. Oh, what the fuck ist das? Okay, wir haben zum Glück hier den hier, damit werden wir einen Großteil des Angriffs einfach wegbrennen können. Aber wir haben ihn zu früh platziert, das war schlecht. Und er hat einen Schildtypen, das ist auch schlecht für uns. Wir warten jetzt einfach noch kurz. Und der Sniper schießt auf ihn drauf, er heilt sich. Ist alles kein Problem. Jetzt stammen wir hier mal so viel wie wir können. Schützen unseren Sniper mit unseren Pfeilen. Und den Angriff haben wir dann gleich abgewehrt. Es war zwar ein recht starker Angriff für ihn, aber letztendlich auch okay für uns. Ich muss jetzt auf jeden Fall einfach meine Mana ein bisschen aufbewahren, gucken was er spielt. Wir sind gerade leider sehr in die Defensive gezwungen. Er benutzt einen Feuerball, damit habe ich kein Problem, da sage ich gerne doch. Wir sind die Mana, also platzieren wir hier hinten etwas. Wir werden kurz warten, bis wir einen Trach angreifen und dann die Kleinen hier dazu machen als Support. Und das werden wir einfach tanken. Ohne Problem. Leider ist hier der noch nicht, der Bogenschuss noch nicht in Reichweite. Das wäre schön gewesen, aber man kann ja nicht... Oh, ich habe 10 Mana, ich muss was spielen. Oh mein Gott, ich war so darauf konzentriert, dass mein Push funktioniert oder so. Dass ich nicht nachgedacht habe. Wir beiden mal unsere Pfeile hier bereit für den Fall, dass er wieder seine große Karte gleich spielt. Und da ist sie. Ich hoffe, er kann die nicht schäden. Jawohl, alles rasiert. <lacht> Besser kann es für uns nicht laufen. Wir warten kurz. Ich facke den hier ab. Und den da oben ignorieren wir erstmal für eine Weile, bis er näher rankommt. Weil wir können ihn jetzt auch einfach hier mit Wegsnipen. Nehmen die Brücke eben ein. Und platzieren unseren Sniper hier, geschützt vom Tank, soweit der Gegner in der Nähe kommt. Zwar jetzt. Und damit haben wir den Gegner auch down. Und ich lade euch alle in meinen Discord-Server ein. Link in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr kommt rein. Wäre echt cool von euch. Das war wieder eine ziemlich erfolgreiche Episode. Ich muss aber zugeben, ich habe zwei, drei Anläufe gebraucht, um die aufzunehmen, weil ich immer wieder plötzliche Fehler hatte oder Lust-Tweaks. Und das möchte ich natürlich nicht im Video, sondern ich wollte in diesem Video Platin erreichen. Deswegen habe ich oft ein bisschen noch gestruggelt. Ich möchte mich bei euch sehr, sehr bedanken, dass ihr es zu Ende geguckt habt. Über ein Like würde ich mich doppelt freuen. Und vergiss nicht, einen Sub hier zu lassen, denn sonst verpasst ihr das nächste Video. Und ich meine, jeder von euch möchte auch ein Teil der Swag bei mir sein oder nicht. Falls ihr Fragen habt, Feedback habt oder sonstige Witze auf Lager habt, schreibt gerne einen Kommentar. Ich lese sie mir alle durch und freue mich immer darüber. Ich werde jetzt links die Playlist zu, zu dieser Serie einblenden, also die Mini Master Playlist. In der Mitte auf dem Kreis könnt ihr klicken, um einen... Abo da zu lassen, ganz einfach, selbst ihr kriegt das hin, selbst wenn ihr nur eine Hand habt, schafft ihr das. Und rechts werde ich euch ein Random Video einblenden, was YouTube entscheiden wird, was ihr dort bekommt. Enger Video von mir auf jeden Fall. Ich hau rein Leute, ihr haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.